Hi, ich heiße Tim und bin einer von vier Mitgliedern des Projekts LOFIA. Wir werden im Zuge der Self-E-Learning-Projekte von Studium Digital unterstützt. LOFIA ist eine online-basierte Aufgabensammlung für die Einführungsveranstaltung der Logik an der Goethe-Universität in Frankfurt. Die Aufgabensammlung soll den Studierenden eine Möglichkeit geben, sich unabhängig und selbstständig mit dem Stoff der Vorlesung zu beschäftigen. Das Projekt ist vor allem für Studierende gedacht, die die Einführungsveranstaltung der Logik besuchen müssen. Hallo, ich bin Katrin. Ich habe schon mehrere Logikroutorien gegeben, man wird ab und zu mal krank und damit ihr bei der Klausurvorbereitung nicht vor einem Trümmerhaufen steht, haben wir für euch die Selbstlernmodule Logik entwickelt. Hallo, ich bin der Alex und unsere Lernmodule findet ihr kurzbegleitend im olag system sowie nach dem Kurs auf der Homepage der Lernbar. Hi, ich bin Rebecca. Wir versuchen zu jeder Vorlesungseinheit passende Übungen anzubieten, mit denen ihr euch selbst überprüfen könnt, ob ihr den Stoff verstanden habt. Nun seht ihr einige ausgewählte Aufgaben aus einem Lernbarkurs. Dieser verfügt über eine Navigationsleiste, mit der ihr die einzelnen Elemente des Kurses erreicht. Zudem lässt sich über einen Button unterhalb jeder Aufgabe direkt überprüfen, ob eure Antwort richtig war. Am Ende bekommt ihr dann noch eine Zusammenfassung, in der ihr seht, wie viele Aufgaben ihr richtig gelöst habt. Die Kurse, die wir bereits realisiert haben, bestehen aus Multiple-Choice-Aufgaben mit Text- und Bildauswahl. Die neuen Aufgabentypen des ELF-Projekts, Alphabet und Strukturen, umfassen eine Logiktastatur und ermöglichen die Eingabe von Lückentexten, Bäumen und Tabellen. Der Stoff der Vorlesung lässt sich somit noch besser in den Kursen der Lernbar umsetzen. Also den Logik-Selbsttest im Olat, den fand ich sehr sinnvoll, weil es als, abseits der Tutorium noch, eine, noch mal eine Möglichkeit ist, sein Wissen zu überprüfen. Also, das ist schon eine sehr eine geile Idee auf jeden Fall.